Ich bin Börserin und habe ein eigenes Studio. Ich bin semi-professioneller Footballspieler für die Bolzano Giants. Ich bin vom Beruf Fitness- und Personaltrainerin. Ich bin Biologin, habe mich auf Zoologie spezialisiert und befasst mich in erster Linie mit kleinen Säugetieren. Also ich bin eine Streamerin, das heißt, äh, ähnlich ist wie ein YouTuber, aber es ist allem live. also übertrage das live durchs Internet, wie Videospiele spielen. Als Beruf bin ich Bestatter. Ja, also ich bin Buch- und Lifestyle-Bloggerin.